Ich bin jetzt hier mit Charlotte Nager und Andrea Peterhans von der Buchhandlung Miel et de Foy in Zürich. Und In dieser Buchhandlung findet die Veranstaltungsreihe Blicke nach Süden statt. Was ist denn das Besondere hier an der Buchhandlung? Was zeichnet die Buchhandlung aus? Also die Buchhandlung zeichnet aus, dass es einen ganz klaren Fokus auf die Länder des Mittelmeers gibt. Also wir haben Literatur über und aus allen Ländern rund ums Mittelmeer. Die Veranstaltungsreihe zu den 50 Jahren Schweiz ist jetzt in gewisser Weise eine Premiere. Aber ihr habt sonst, glaube ich, ganz viele Veranstaltungen, die ihr hier in der Buchhandlung durchführt. In welchem Kontext stehen die? die Veranstaltungen, die wir sonst machen, sind mit Autoren Autorinnen, die entweder über ein Land oder über eine Gegend aus dem Mittelmeerraum schreiben oder mit Autoren Autorinnen, die aus einem Land kommen. Unser Wunsch ist wirklich, dass wir die Leute zusammenbringen, mhm. also Bücher und Menschen zusammenbringen, aber auch Menschen mit Menschen, also mhm. Leute, die aus diesen Mittelmeerländern äh, kommen, hier leben, äh, sich hier treffen, äh, mit Menschen, die sich äh, mit der Region auseinandersetzen. Ähm, es ist definitiv ein Ort der Begegnung, das ist uns sehr wichtig.